Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Bloodhound. Oh, besser für Das ist morgen zwar so <lacht> und so. Ich werde auch gebettet. <lacht> Jede Runde ist Standard. Ich zu den Ja, Gegner. Ja, Aber. Da das da. Gegner. Das ist einer von dir? Nee, ich hab hinten steht oder der Gegner. Oh. ganz hinten. Mhm. Ja. Mhm, gut, da kann Wie gut Die das Hjeje Mal Be Und Ich fehlt noch weiter weg Nice Alter, das ist mein Schlaußball <lacht> <lacht> Ja Aber alles mit dem Messer, eigentlich Ja Ich hab einfach angstieg, ein bis ich neben war <lacht> Ich hätte zwar ein paar easy Schüsse drauf machen können, aber mir irgendwie gedacht Wenn ich gleich gescheit nebenstehe und ein paar Hits drauf mache mm. Bin rein geflasht, Alter Ja, das war ziemlich nice Ich sehe, wie der Was ist er. so dringend brauche ich es nicht. Ja, eine Ja. Dass es doch immer so frei bleibt, das Einkaufszentrum verstehen, oder? Mhm. Sonst auf jeden Waffen landet Geier. Aber mhm. so, da, egal. Holy Crap Check gar nichts. Alter, hab ich gar nicht schicken gekehrt okay. Hey Alter Ich hab leider gar nix checkt bei dem <lacht> Alter, der hat den Rufens ausgebrockt Ja Du bist in der Stemke, Nein, bin immer dumm und dann hab ich kurz das Spritzein gehad oder so, zum Urte zuerst Oh, ist ja. cool. War hinten im Süden zu doch so finde oh. Zeit schon drei. Der letzte. What? Der Bogen, glaube ich. Ich muss noch bauen. Letzte, glaube ich. Das ist frech. Der Light. <lacht> <lacht> Das steht da auf, <lacht> auf, ich holte drauf mit so einem kleinen Fahrenkreuz keins trifft. Oh nice. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Der streit uns schon um die Kies. Genug für alle da. <laughs> so <aunt. laughs> yeah, I can drink too. So. <laughs> we go. <laughs> Ja, war giftsambus. Ich Weiter. Ja, da glaube ich, sowieso Stuhl befahren. Ich so hab uh, so recharged. Hmm. Zu fahren? Ich mit? Ja. Ist er tot? Zu Ich hab Nice, auch mit Nice! Es ist gerade kalt eben da! Das ist gut, Mindestens, ja! Das ist ein Anmarsch okay. war eins, war... ich! ist wo es rot! ist <lacht> <lacht> so classy? Shit, <laughs> so, <what is> <laughs> Lord, I'm gonna go to the da I'm gonna go to Oh, there's to the Ja, ich... Was soll er? Oh. Hm? Hm? Er ist unter Okay Ich right, Er strömt auf mich nicht. Nice. Ah, Franco! Auf oben bleibt mit Finger. LOL Der ist doch aufgestorben. gestorben! <lacht> da, wo ist der dritte? Ich hey, da! Man sieht irgendwie was gar nicht. Da ist das Sass. den Headshot Sound kriegt mit Explosive Crossbow und er ist überlebt. Explosive Crossbow. Explosive Crossbow. Ich hab's erwischt. Aber keinen Sch Schuss mehr. Wie kriegt man Headshot Sound mit einem Crossbow? Ein Kick kann. Shot. Brickshot. Das ist ein, ein Karte, Schuss, das heißt. ja, das ist Eben Ja, sind eben alle drei wieder. Oh mein Gott. Hit. Ja ah. ich Hilfe! Ja Hilfe! Hilfe! war's? Was ja, Hilfe! Ja, ja. War das? Alle? Ja, muss ich Hilfe! Halt. das Hilfe! Ja Hilfe! Hilfe! Hilfe! Ja, ich Hilfe! So das andere die ist da unten und geht eher Richtung Norden. Okay, okay. Ja also.. Ich glaub, der war noch schnell ich da? Ich hab den gratis -Grupp. Ich bin auf quasi gestanden. Ja was? <lacht> You natuurlijk hier the net yeah, i right. <laughs> oh. <laughs> Das ist eh, mein Gott! Nicht da Das ist ein Warum denn? fuck Ah, noch das. Sehen. Ich, ja. ich glaube, Sparks, weißt du, oder nicht? Der rennt da vorne. What the fuck? Das ist alles. Wo warst du das sind eher alle, weil du haben da kein Oh, danke Franco. Wie viel regelt. Alter. 10 Rolls. <laughs> Zehn ist das schmeckt. Charlie. Easy easy easy. super. Charlie. Den verschieben wir gleich. Und der hat die Missionenwerk geschafft. 8 in einer Runde. Hey, Nehmen wir gerne no mal Charlie will mir auch was geben. Charlie. Ja, ein paar Honties. Den verschieben wir. Das ist auch so ein wien so ein Erledigen. Dass du in der Visierung bleibst, auf jeden Fall. Alles klar. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen und bis zum nächsten Mal. Servus.